Up up so da wird so, jetzt lustig ist schon mein zweiter versuch das zu zu fangen wie wie ich keine explosion explosion ich nicht so so finde mehr ich muss sofort mehr werfen hoffnung mehr mehr mehr mehr mehr mehr mehr kacke mehr jetzt macht er auch mit sandsturm angefangen ich habe vielleicht trotzdem donner will einsetzen nur als hoffnung dass vielleicht paralysiert ist und nicht explosion einsetzt aber gut werfen war super Wurf. nein gott sei dank okay zweiter versuch zweiter wurf sehr gut das ding ist ja durch die gegend gelaufen ey. Habe nur so selten mal gesehen gut jetzt habe ich mal ein pokémon das mich dass ich durch tausch entwickeln kann und ja das macht sie ein bisschen einfacher aufgrund seiner stärke arbeitet zusammen mit menschen und patina raja öfter mal als aushilfe auf baustellen oder bergwerken alles klar gut haben wir das auch ein tausch wieder erspart alles klar Mal, was es da schön zu fangen gibt. Ja, ein Pokémon, das ich auch nur per Tausch entwickeln kann in diesem Spiel. Gut. Ein Milutick erscheint. Dann fangen wir das mal. Jäger. So. Donnabel. Ähm, ach ja, wegen Nebel fällt. Ja, da bringt jetzt... Ja, Unternehmen Trugschlag. Ich habe so ganz nicht Bodycheck oder irgendwie sowas. so was. Den auf einer P zu reduzieren wird nicht so lange dauern, wie ich gedacht hatte. Okay. Und die Milotik voll die hohe Verteidigung oder so oder viel AP irgendwie so was. Ne? Und dann hat der spezielle Verteidigung keine Ahnung. Gut, jedenfalls weiter mit Trugschlag und ohne donner mehr. oh gott nee. okay da surfer regentanz Was hat er noch eingesetzt vorhin schon wieder vergessen da so. ein p mehr oder weniger glaube ich du wirst gefangen Din din din. So, und ich setze mal so einen ein dicken ball ja und so tauchball warum nicht das ist schön dabei der oh. ja, pokémon gefangen hat sich noch betauscht entwickeln kann das heißt die vorentwicklung kriege ich auch noch soll das schönste aller pokémon sein es hat schon so manche künstler als quelle der inspiration gedient Gut, oh, alles klar und wird auch gefahren ja, oh. das ding habe ich noch nicht in dieser erzielen Danke, Schattenlink. Für Wiscoa wurde ein Eidrag angelegt. Sein Körper besteht vorwiegend aus Wasser und verschrumpelt daher völlig, äh, wenn es austrocknet. Das ist das schwächste aller Drachen-Pokémon. Okay. Und du hast sagst Oh hey, das Ding habe ich auch noch nicht. Ah, okay, gut. Schön, Zubiris. Man sagt es still die sehende Menschen, wenn seine Edelsteinaugen furchterregend funkeln. Viele fürchten denn es viele fürchten es deswegen. Nicht viele flüchten, okay. Cool. Okay. Brauche ich nicht züchten dann. Dankeschön. Hast er mir ein bisschen Zeit gespart, Chris. Äh, sein unvorteilhaftes Aussehen macht es zwar unbeliebt, doch seine erstaunliche Lebensdauer hat das Interesse der Forscher an ihn geweckt. Okay. Dankeschön. Entwickelt sich das Ding nicht durch Da braucht das Ding dann noch ein Item. Oh nein, gut. Das ist wirklich noch ein neues Pokémon. Alles klar, tromborg Schön dafür gefürchteten Menschen zu fressen, die Bäume im Wald zu fällen. Ähm, zu den Pokémon, die den Wald bewohnen, es ist es aber stets nett. Okay, ja, das ist krass. Dankeschön. Oh hey! Dich habe ich auch noch nicht. Sehr schön. es sucht nach einem wasser wenn es von länger zeit kein wasser trinkt, verweckt das blatt auf seinen kopf und dann stirbt es ha. sehr schön und da schlüpft was aus dem ei das könnte es nur sein Juppie. schön ne? ich habe mich mal als Pokedex eintrag glaube ich bis jetzt man erzählt sich, dass überall dort besonders häufig Pians treffen, sein, wo es eins eine Sternstuppe gab, wo es eine Sternstuppe eingeschlagen ist. So. und So und Lothurze entwickelt sich. Boom. Und ins lombrero hat es sich verwandelt. Und jetzt eintrag sombrero wird erst in der abend der morgen aktiv ist ernährt sich von moros das ist am boden von flüssen gleit so wir sind aber nicht fertig wie weg damit also ist mir egal meine ich so ja, ist gut so. so wir sind aber nicht fertig und zwar wir Richtig, pokémon auf der linken seite da dürft ihr noch nicht sehen also ich habe schon ein paar irgendwann mal hochgeladen. So, äh, Wasserstein, 15 Stück, kein Problem hier. Entwickel dich erneut. Äh, äh, äh, äh, äh, äh, oh. Kapaloris, Kapaloris, Kapaloris. Wie ich war voll nervig in Anime. Äh, der Rhythmus von fröhlich Musik aktiviert die Zellen von Capalloros und macht es so stärker. Gut. So, und Pi entwickelt sich. Sehr gut. In Pipi. Alles klar. Und die Entwicklung auch erledigt. Wenn alle sorgen von Pippi bei Vollmond tanzen zu sehen, soll ein glückliches Leben heißen. Okay. Ja, hat man bei esch gesehen der wird nie champion <lacht> ja. obwohl es egal da ja. oh. das ding brauche ich sehr gut ha. alles klar Mono kommunizieren untereinander mittels Telepathie. Erfährt es eine starke Erschütterung, läuft die Flüssigkeit, die es schon gibt, aus. Gut. Ein weiteres Pokémon. Für meine Kollektion. Plus die Entwicklung. Schön. Und da tut sich Mozito zum ersten Mal entwickeln. Komm her. Metodos. Gut. Die gewaltigen Psychokräfte, die entstehen, wenn seine zwei denkapparate eine Meinung sind, sollen im Umkreis von ein Kilometer spürbar sein. Okay. Dann habe ich gerade gesagt, du sollst halt nicht lernen verdammt. So, mythos müsste sich jetzt entwickeln. Doch. Jetzt wird er sich gleich wieder während der Entwicklung fahren. Pass auf. Yay. Entwickelt sich. Schön. Ein mieter sind wieder durch über das hat sich zu einem süd omega entwickelt -Mega. Ich liebe es. es ist stolz auf seine beiden arme und greift bei kämpfen lieber auf diese zurück anstatt seine übernatürlichen kräfte einzusetzen aber oh, dann bist du ziemlich dämlich nein das hat den jetzt für sich ausgelegt dann vielleicht ja ich nehme an, irgendwie zum Züchebuckeln ist mehr so, weiß nicht, spezial ausgelegt. Lass mal checken. Ja, spezial Das Ding ist einfach nur ähnlich. Ja, als der Tausch abgeschlossen wurde, gibt es nicht. Was? Haben Schigi bekommen? Was? noch nicht mal home und so installiert und so hat okay ich war natürlich stört es wieder da Hyperball hyper ball ist In Ra. okay ich habe bekommen alles klar warum nicht okay ich jetzt einfach mal als die ganzen starter die will ich doch alle gar nicht Na, no. <lacht> ich meine ja dann dass ich die alle bekomme aber ich will erst mal meinen Galax hier komplett erledigen. <lacht> okay langstrecke was ist das denn wenn sie man den einsatz aller seiner tanken und dabei direkt zu berühren What? attacken ohne sie ah, okay also ich kann irgendwie bei risiko teckel einsetzen ich bekomme nicht irgendwie weil ich nicht statik von pikachu oder so ab ne alles klar oh, dankeschön okay. Was? ich habe da wird nichts mehr mit den galadex und ich die ganze Zeit starter von anderen regionen bekommen ich meine ja gut aber ich würde schon gern den dex hier komplettieren äh. dankeschön ein dieser flor warum nicht ich packt da in mein legendäre box weil es gibt sowieso nur drei legendäre irgendwie sonst sich da gar nicht eine legendäre box irgendwie zu machen aber okay wir haben dieser flor warum nicht <lacht> nächste <lacht> okay hallo wohl ah, ich meine warum nicht aber ja mein gala vervollständigen ah, ich meine danke aber <lacht> ah, okay <lacht> da, äh, das ist der teil hatte ich per dings bekomme äh... ja, ein moment mal ich kann ein pogex eintrag bekommen natürlich hat das perfekte wesen und so warte mal das notzüchung okay so nach einer endlos langen reihe von zaubertausch wir doch endlich mal den Pflanzenstarter starter bekommen Ey, ist das nicht schön äh, der rhythmus den es mit seinen besonderen schlägen erzeugt verbreitet scheibe in die pflanzen neue vitalität verleihen können so cool ne? und ja da ist heißt, wir haben noch zwei weitere pokémon noch mehr oder weniger dadurch bekommen und ja, wenn ich den entwickle, meine ich. Äh, den packen wir jetzt mal rein. Außerdem habe ich noch was Tolles bekommen. Und zwar... Packe ich den dann so lange rein hier? Keine Ahnung. Äh, guck das mal an. Guck mal neben den Elektro auf der rechten Seite, ist der Watt hat bedeutet. Ich wusste, halt am Anfang nicht. Aber... Prokeros, unten links, ja. Ich habe mich ja erst gefragt, warum habe ich ein... Äh, das ist glaube ich dieses Event Pikachu, was man hier durch Dings bekommt, durch äh, wenn man Let's Go Pikachu laut spielt, ne? Und nee, sind nicht, weil sonst muss so ein spezial gefangenes gewesen sein. Und ja, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls hatte dieses dem pokerus und ja, für die, die es nicht wissen, Pochorus, dadurch bekommt man die doppelte Anzahl an äh, EVs, was nicht schlecht ist, ne? Und ja ich kann jetzt den pokerus verbreiten was auch nicht schlecht ist das heißt wenn ich jetzt dieses pokémon in mein team nehme und dann ein paar kämpfer sagen dann sind die alle mit dem pokus infiziert und können dann auch doppelt tv und so bekommen und ja das werde ich natürlich dann aussetzen ne? um die sache ein bisschen zu beschleunigen finde ich gut ich habe bekommen ab und ja ich würde dann sagen meine zaubertausch abenteuer gehen dann noch ein bisschen weiter einige pokémon fehlen noch ich glaube noch 24 werde ich auch noch irgendwann kriegen also bis dann das spiel hat eine sehr merkwürdige art sich mich lustig zu machen Hey, habe schon dutzende feuer und wasser bekommen. Ne, ich habe jetzt vor fünf minuten irgendwie zum ersten mal im Pflanzenstarter bekommen und jetzt kriegt euch schon die Entwicklung von dem, das gibt es jetzt nicht. Schimpfsticks, Speed Pokémon, je will der Beat, dem ein Schimpfsticks mit seinen zwei Schlägen erzeugt desto mehr wird es von seinen Artgenossen respektiert. Was ist das? Ein shiny Evoli. was okay cool das auch hat er dann auch gepuckt Meisterball. <lacht> meister ähm. bei ist das geschietet ich hab das gefühl das geschietet Okay, es ist ein Meisterball drin Es hat ein Meisterball. Es trägt ein Meisterball. Es hat alle Werte bis auf äh, Angriff auf Maximum. Okay, geil. Kommen in die Ditto Box. Ich tue mir shiny, ich tue mir shiny äh, züchten das Ist aber geil. Ähm, ja, mal gucken, was ich daraus mache. Was? <lacht> Was? Okay. habe ich Datei schon? Legend hat der Robber. Wo kommen diese ganzen Starter alle? Ja, das habe ich noch nicht, ne? äh nee, sieht nicht so aus hm, kann man mal machen ne? cool alles klar richtig ähm, hab spritze nee, habe ich nicht für papi wurde ein eintrag im Pokédex angelegt Fühlen Pokémon dieses Pokémon erzeugt Gerüchte mit Hilfe seiner Drüse an einem Körper. Je nach Futter kann es unterschiedliche Düfte produzieren. Da blöde ist ich kann das Ding nicht entwickeln, glaube ich. Ich habe mir mal notiert hier, welche mir noch fehlen. Und ja, ich brauche Tausch plus Duftbeutel. Und das Ding hatte kein Duftbeutel, also irgendwie zu erwarten ist, aber ja, cool, gut, weil nicht. Ja, neues Pokémon, alles klar. Ich meine, warum nicht, ne? Ich finde nur noch 22, glaube ich. Ja, okay. Äh. Pokémon-Lad. Komm, hat der Pokémon lab kommt Ich hab's was geführt, sind erschütterte Pokémon. Was zum? Das war ein Shiny. Wer? Das hat alle Sachen voll. Was? und ist auf Level 100. Was? Was ist ja los meister war hatten pokerus hat wollte alles angefunden initiative auf. und für das neue aber den spezial angewählt das ist ein voll krasser teil die dinger sind auch erhöht hier die ap scheu hinterhaltig. Der ist auch alles perfekt und war mit level 58 halten nur hat nur den blödesten Namen aller Zeiten, PokémonLab.com. <lacht> was Das ist klar. Aha, guck mal, wer sich da auf Level 35 entwickelt. Du, du, du, du, du, du. Mensch, als Starter mal hier. Ja. Komplett. So, und du hast rum ist Der deutsche Name, aber ich glaube, da ist immer noch der englische äh, Drama-Pokémon. Es kontrolliert die Macht seines speziellen Baumschumpfes durch Trommeln im Kampf manipuliert es damit Wurzeln. So. jetzt stand da Rilla-Boom. rilla Boom, alles klar. da Waren es nur noch 21. Okay, langsam, aber sicher. Das hat nicht, das hat ich natürlich auch ja, ich glaube wir haben ein neues pokémon jawohl ja Nur stein ja. anscheinend steht die zunahme seiner kraft mit dem mondphasen in verbindung da ist bei Vollmond aktiv wird ja. ah, langsam komme ich irgendwie nicht mehr mit die pokémon die ich schon habe welche nicht ähm, übrigens ja ich habe schon wieder ich habe schon wieder ein äh... Shiny Evo bekommen Und zwar, warum kann ich die? Wie kann ich? Warum kann ich die Box nicht wechseln? So, jetzt gar nicht. Was? So, champs dort kommen. Ich muss noch mal googeln. Nee. Ist schon das dritte Shiny, das ich bekommen habe jetzt durch äh, diese seite oder so ja cool wir haben nur stein mit dem mondstein passend gut also äh, nicht dann werden uns noch 20 langsam aber sicher langsam aber sicher Okay. Anscheinend ja schon wieder von ist dafür da für eine Seite? Da kannst du ja noch nicht mal entwickeln, weil es so ist der ist. Hat EV ist auch. Ich da jetzt für Dings gedacht, ne? Für diese Mega, ne? für diese Giga Dynamax. Okay, keine Ahnung. Ich bekomme so viele schein irgendwie. Das ist irgendwie merkwürdig.